Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Vorlesung zum Thema Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. In den letzten Wochen haben wir uns ähm, damit beschäftigt, wie eine Kultur der Digitalität unsere Gesellschaft transformiert und sind hier sehr ähm, dezidiert auf die Thesen von Felix Stalder eingegangen und ich möchte die heutige Vorlesung nutzen, um ein wenig überzublenden zu dem zweiten Teil unserer Vorlesung, nämlich zu den Herausforderungen für die Wissenschaft. Das Ganze hat sich in den letzten Wochen schon dadurch angedeutet, dass ich äh, ein Thema, nämlich das autonome Fahren, mit sehr rudimentären Mitteln für Sie ähm, versucht habe, maschinell zu erschließen, und zwar mit sehr einfachen Mitteln. Und wir werden diese Mittel nach und nach jetzt einsetzen, um auch uns dem Thema der sogenannten Digital Humanities zuzuwenden. Das heißt, einer methodischen Unterstützung würde man meinen. Andere sagen, äh, es ist ein eigener Wissenschaftsbereich in den Geisteswissenschaften. Und ich versuche hier in den nächsten Wochen eine Standortbestimmung vorzunehmen. Aber heute möchte ich gewissermaßen an diesem Scharnier mit einem anderen Thema einsteigen. Ja, Heute ist der sogenannte Digitaltag, das heißt der äh, eine Möglichkeit für verschiedene Institutionen bundesweit ähm, sich einzubringen in einen gemeinsamen Austausch über digitale Lehre, digitale Universität, digitales Leben, digitale Gesellschaft. Und ich möchte dezidiert darauf hinweisen, dass Sie alle Initiativen ähm, sowohl unter dem Twitter-Händel digitaltag.de als auch unter dem Hashtag digitaltag20 abrufen können. Die Geistes- und Sozialwissenschaften der TU Dresden sind mit einem eigenen Angebot auf diesem Digitaltag präsent. Ähm, und wenn Sie darüber twittern, dann erwähnen Sie nur den Bereich gsw underscore tu Dresden. Oder nutzen Sie das Hashtag GSWTUD. Weshalb ich heute an diesem Scharnier nicht direkt in die Digital Humanities einsteige, sondern noch einmal auf Felix Stalter zurückgreife und seine drei... Äh, Prinzip seine drei äh, äh, Kriterien und Kategorien für die Kultur der Digitalität, nämlich Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität, hat viel damit zu tun, dass das, was er beschreibt, nämlich den Einsturz alter kultureller Ordnungen, ähm, in denen das Neue bereits deutlich sichtbar wird, ist in diesen Tagen besonders gut zu sehen in einer Diskussion, die öffentlich geführt wird über die digitale Hochschullehre. Und das wird heute mein Thema sein ähm, in dieser Vorlesung. Wie äh, auch sonst, lade ich Sie ganz herzlich äh, dazu ein, entweder hier auf YouTube zu diskutieren oder für die Studierenden, die ähm, äh, die Vorlesung besuchen, im entsprechenden Matrixraum oder auf Twitter zu ähm, würde mich sehr freuen, ich verfolge das alles mit und äh, beantworte und sammle Ihre Fragen. Noch ein Hinweis, alle Quellen und alles Material sowie der Podcast zur Vorlesung sind im Beschreibungsbereich unter diesem Video verlinkt, so dass Sie das Ganze auch nachvollziehen werden können. Beginnen möchte ich mit einem medialen Ereignis, möchte man sagen, vor wenigen Tagen. Ähm, und hier mit der Headline starten, mit der dieses mediale Ereignis in der Zeit besprochen worden ist, nämlich am 8. Juni 2000 Professorinnen und Dozenten fordern Rückkehr zur Präsenzlehre. Morgens schwimmen, mittags ins Café und die Uni lehrt nur virtuell. Das, so Hochschullehrende, sei nicht zu erklären. Sie wollen unterrichten und nicht nur digital. Was ist passiert? Äh, mittlerweile hat dieser offene Brief, äh, der hier anzitiert wird, ähm, eine Menge an Unterschriften von 4.272 Dozentinnen, die diesen Brief unterschrieben haben. Und er hat im Netz für Furore gesorgt. Ich zeige Ihnen hier ganz kurz diesen ähm, äh, Auftakt in diesem Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre. In den letzten Jahren haben sich an den Hochschulen Elemente einer digitalen Lehre immer mehr durchgesetzt zunächst als Unterstützung der Präsenzlehre, dann als deren Ergänzung oder gar als eine mögliche Alternative und nun mit Corona als glückliche Rettung. Und in der Tat, ohne digitale und virtuelle Formate hätte sich das Sommersemester 2020 nicht durchführen lassen und auch grundsätzlich leisten digitale Elemente mittlerweile einen wertvollen Beitrag zur Hochschullehre. Im Gefühl des plötzlichen möglichen digitalen Sprungs nach vorn drohen indes drei Aspekte verloren zu gehen, die unserer Überzeugung nach von grundlegender Bedeutung für das Prinzip und die Praxis der Universität sind. Nur ein Seitenvermerk, ähm, warum dieser Brief auf einer kommerziellen ähm, Adresse unter präsenzlehrer.com veröffentlicht worden ist, erschließt sich mir nicht, passt aber ins Bild des Ganzen. Ähm, aber zunächst, bevor ich dazu im Detail komme, möchte ich mir einige Reaktionen darauf genau ansehen. Ähm, wir sehen zum Beispiel hier, wie äh, da also mit einem ähm, Thema pr äh, Protest gegen ein Phantom. Ein offener Brief heizt die Diskussion um die Frage der, des Präsenzbetriebs der Hochschulen an. Dann von Annalena Scholz ein viel beachteter Artikel ähm, äh, in der Zeit, Droht ein Ende der Präsenzlehre? Fürchten sich die Geisteswissenschaften vor dem Digitalen und sind Universitäten systemrelevant? Fragen an den Germanisten Roland Burgartz, der im Übrigen den offenen Brief, äh, den ich gerade zitiert habe, initiiert hat. Und dann ein, äh, noch exemplarisch dazu, ein äh, aus, derselben, aus derselben Richtung äh, äh, schallender Ruf, meine historische Rechtfertigung der Präsenzlehre und des Seminars, die hier seit vorgestern sehr unterschiedliche Reaktionen provoziert, ist jetzt online äh, und zwar bei der FAZ von Kai Bremer. Ähm, ich würde mir jetzt im Detail die Reaktion auf diesen Brief und den Brief selbst gern im Detail mit Ihnen anschauen und möchte Sie vor allen Dingen dazu einladen, dass Sie das Interview, das Annalena Scholz in der Zeit geführt hat, ähm, dass Sie sich das in dieser Hinsicht nochmal anschauen, denn und wir kommen auch darauf noch einmal zurück, denn sie stellt, wie Christian Spannagel unter anderem richtig festgestellt hat, die richtigen Fragen und äh, Roland Borghards gibt recht eigenwillige Antworten auf diese. Aber dazu werden wir im Detail gleich kommen. Aber ähm, bevor ich äh, auf dieses Interview eingehen möchte, habe ich einfach etwas gemacht. Ich bin nämlich in der ehemaligen DDR sozialisiert und ich bitte einmal zurück. Wenn ich so eine Überschrift lese zur Verteidigung der Präsenzlehre, fühle ich mich sehr an den offiziellen Sprachgebrauch in der DDR erinnert. Äh, ging es in etwa so, zur Verteidigung des Friedens, zur Verteidigung der Völker, ähm, äh, der Völker und Freunde der Sowjetunion und so weiter und so fort. Also, das sind, das sind typische Genitivattribute, die ich dem sofort äh, dem Sprachgebrauch in der ehemaligen DDR zuordne. Ähm, um dem nachzugehen, ähm, habe ich gedacht, ja gut, schaue ich doch beim DWDS einmal nach, so dass wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Extrahiere die Belege, der Link dazu ist angegeben und ähm, zähle doch mal die Genitivattribute aus, mit denen äh, zur Verteidigung der oder des äh, in den Corpora äh, hier im dwds Kernkorpus äh, äh, aufgenommen wird. Und bevor ich Sie mit langweiligen Statistiken äh, quäle, habe ich mir gedacht, präsentiere ich Ihnen einfach der Einfachheit halber eine Wortwolke. Ähm, vielleicht zu viel dazu. Ich habe in dieser Wortfolge die Adjektivischen Attribute zu den Nomina entfernt. Also wenn Sie hier zum Beispiel in, diesem, ähm, äh, in dieser Wortfolge so etwas wie Welt sehen, ähm, dann ist damit die freie Welt oder die westliche Welt gemeint. Gleichzei Gleiches gilt für die Hemisphäre. Aber Sie sehen auch einen Begriff Errungenschaft. Ähm, das wiederum äh, zur Verteidigung der... Adjektiv, Errungenschaft und so weiter und so fort, gehört genau zu diesem Muster ähm, des offiziellen Sprachgebrauchs in der ehemaligen DDR. Gleiches gilt für Frieden, für die Integrität von ganzen Territorien und Ländern, für die Sicherheit, für die Souveränität, äh, für den Weltfrieden und die Arbeiter. Und Sie sehen um diesen äh, äh, äh, Kreis herum einen sehr starken, eine sehr starke Gruppe von territorialen, aber auch ideologisch aufgeladenen Begriffen, so wie Vaterland, wie Land und Mutterland, ähm, Heimat, ähm, die Grenze äh, und dann ähm, auch ähm, Rechtsbegriffe, also das Recht, das Menschenrecht und so weiter und so fort. Militärische Anspielungen sind natürlich auch da, also das heißt die NATO, die Grenze, das, die Souveränität eines, eines Landes, die Hemisphäre, damit ist die westliche Hemisphäre gemeint, um, der Westen generell, und, um, aber auch so etwas wie Kultur und natürlich dann auch im juristischen Kontext der Angeklagte. Sie sehen also diese Phrase zur Verteidigung der X ist politisch und ideologisch nicht ganz unverdächtig. Und um, man muss sich schon sehr wundern, weshalb uh, Roland Borgartz zu dieser Formulierung greift. Denn... In meiner Wahrnehmung, und der linguistischen Bestätigung hier von einigen ausgewählten Belegen, wird sehr schnell sichtbar, dass das Ganze politisch höchst aufgeladen und ideologisch markiert ist. Schauen wir mal eines dieser Beispiele an, das ich meinte, ähm, das habe ich hier herausgezogen, das würde ich ganz gern vorlesen, auf der Grundlage des Prinzips, wonach die Verteidigung und der Aufbau des eigenen Landes zu Recht das Werk des Volkes eines jeden Landes ist, Verpflichten sich die beiden Seiten einander gegenseitig und rückhaltlos in allen Bereichen und in allen nötigen Formen Unterstützung und Hilfe zu bieten, um die Fähigkeit zur Verteidigung der Unabhängigkeit, der Souveränität, der Einheit, der territorialen Integrität und der friedlichen Arbeit der Menschen jedes der beiden Länder gegen alle Manöver und Sabotageakte der imperialistischen Kräfte und der internationalen Reaktionäre zu stärken. Und das, was daneben, äh, was ich, das Bild, was ich Ihnen daneben äh, gegeben habe, ist Ausdruck dieses Ganzen. Ja? Seid bereit zur Verteidigung des Friedens und unseres sozialistischen Aufbaus. Und Sie sehen auch, dass äh, die Verteidigung des Friedens immer gern mit Waffen passiert. Und in der ehemaligen DDR ist der Spruch, der Frieden muss bewaffnet sein, eines der Leitmotive der sozialistischen Politik, ähm, auch der Außenpolitik. Und. Ähm, Deshalb möchte ich mein absolutes Unverständnis ausdrücken, wie man über eine Kultur der Digitalität und eine zunehmende Wissenschaftskultur der Digitalität mit so einer Phrase im Header eröffnen kann. Schauen wir uns nämlich einmal an, was eigentlich hier an dieser Stelle passiert. Ähm, Alexander Ziem, äh, ein sehr wertgeschätzter Kollege und lieber Freund in Düsseldorf, den ich viel zu selten sehe, um, hat sich daran gemacht, um, das Framenet, um, das amerikanische Framenet, um, teils maschinell übersetzen zu lassen. Hier ist noch viel Arbeit möglich und nötig, aber es kommt mir auf diesen Frame Defending, also Verteidigung an. Und hier sind drei wesentliche Aspekte festgelegt, nämlich ein Verteidiger reagiert auf den Angriff eines Angreifers und rechtfertigt damit gleichzeitig die Verteidigungshaltung, auf ein Opfer, indem er ein Opfer identifiziert, indem er ihm direkt und in der Regel gewaltsam entgegentritt. Also das heißt, es geht hier um eine gewaltsame Auseinandersetzung. Daneben, alle diese Rollen sind hier nicht definiert, sondern hier in dem frühen Stadium dieses German Framenet, das ich Ihnen unbedingt für die eigene Analyse Herz legen möchte, ist ein Verweis auf das Berkeley Framenet. Und da schauen wir jetzt mal hin. Ähm, hier ist dieser Frame Defending definiert. Mit allen Core- und äh, Non-Core-Elementen, also Frame-Elements. Und Grundlage der Frame-Semantik ist, dass und auch des Framings, dass wir mit der Wahl bestimmter sprachlicher Strukturen und sprachlicher Einheiten immer etwas mitmeinen und bestimmte Erwartungen, Konzepte, Aktualisieren und aktivieren und somit einen Deutungsrahmen aufbauen, indem wir eine bestimmte Szenerie beschreiben. Wenn wir also über einen Frame Defending sprechen, dann reden wir über eine massive Auseinandersetzung, die offensichtlich zwischen zwei Parteien geführt wird. Und es gibt eine gute, moralisch gute Seite und es gibt eine moralisch verwerfliche Seite. Und diese moralisch verwerfliche Seite greift ein Opfer an, und der Verteidiger oder die Verteidiger Schützen dieses Opfer vor den Attacken eines Angreifers. Ähm, ich habe das Ganze mal, diese Frame-Elemente, die jetzt hier sehr klein dargestellt werden, äh, herausgezogen und habe Ihnen das mal schematisiert. Also es gibt offensichtlich jemanden, also eine Person oder eine ähm, selbstgerichtete, also selbst ähm, äh, aktive Entität, ja? ähm, die beabsichtigt oder tatsächlich schon ähm, vollzieht äh, einen Angriff auf ein Opfer. Und auf der anderen Seite steht das Opfer, das heißt, das ist ein, kann ein Individuum sein oder eine Entität, die äh, unter ähm, Angriffsfeuer eines Angreifers steht. Und dazwischen springt jetzt der Defender. Und der Defender ist eine, hier damit ist ein Frame-Element gemeint, das ist ein äh, Wesen oder eine Entität, ähm, die auf die Angriffe des Angreifers reagiert und somit das Opfer schützt. Ja, das, an äh, das Opfer schützt. Das ist der Frame Defending. Jetzt schauen wir uns mal an, wer, wenn wir uns das sprachlich ähm, äh, anschauen und genau definieren. Ähm, hatten wir hier in der Vorlesung, sind wir über die Diskurssemantik eingestiegen und haben uns überlegt, welche Interaktionsrollen, Diskursposition und Diskursmarker es gibt, welche, wie der Diskurs geprägt wird und wie die ähm, Akteure selbst wiederum den Disku, die Diskursregeln prägen. Ähm, um es einmal deutlich zu sagen, das was ähm, hier passiert mit diesem Artikel zur Verteidigung ähm, der Präsenzlehre ist, dass ein Frame gesetzt wird, um äh, etwas zu verteidigen, das offensichtlich unter massiven Angriffen steht. Also das heißt, es gibt einen ähm, Akteur, Roland Burgartz, der postuliert, dass es so etwas gäbe wie, eine, ähm, äh, wie einen Angreifer und er stilisiert sich in diesem offenen Brief als Defender, also als Verteidiger der Präsenzlehre. Damit ist eine ganz klare Interaktionsrolle eingenommen und auch eine Diskursposition. Ähm, es findet eine soziale Stratifizierung statt, das heißt, es gibt eine moralische Bewertung. Ähm, es werden Fragen der Macht angesprochen, der Diskursgemeinschaften. Es gibt so etwas wie die Fragen, wer kann Stimmführer sein in dieser Auseinandersetzung. Und mehr oder weniger adressiert er eine, eine bestimmte Gruppe, nämlich die akademische Gemeinschaft, aber darauf werde ich gleich noch kommen. Und es ist eine höchst politische Debatte, die da stattfindet, ähm, ohne dass klar ist, wer eigentlich ähm, Adressat oder Gegner ist. Zumindest, wenn man sich erst mal das Ganze anschaut zur Verteidigung der Präsenzlehre. Werfen wir mal einen Blick in den offenen Brief hinein. Was sind die drei Aspekte, die Roland Burgarts anspricht, das heißt, die den Kern und das Prinzip und das Wesen einer Universität ausmachen, nämlich die Universität ist ein Ort der Begegnung. Studieren ist eine Lebensphase des Kollektiven und die universitäre Lehre beruht auf einem kritischen, kooperativen und vertrauensvollen Austausch zwischen mündigen Menschen. Wenn man sich die Geschichte der Universität anschaut, stimmt zumindest der dritte Punkt nicht. Ähm, alle anderen Punkte äh, kann man so unterschreiben. Eine Universität ist eine Communitas und zwar eine Communitas, die im Wesentlichen in ihrem Kern eine mittelalterliche Gemeinschaft darstellt. Also eine Insel der Glückseligen, die sich in einem Hort zusammenschließen, um gemeinsam zu forschen und zu lehren und Wissen auszutauschen und vor allen Dingen Wissen zu produzieren, also Wissen zu schaffen. Ähm, dieser Ort, an dem man zusammenlebt, ist nicht frei von Hierarchien, ähm, möglicherweise sind die äh, Menschen mündig, aber überall da, wo es Hierarchien gibt, gibt es möglicherweise nicht immer einen kooperativen und vertrauensvollen Austausch. Ähm, und mit der Kritik nach oben ist es wie mit dem Vertrauen nach unten. Auch das kann gegeben sein, muss es aber nicht. Nichtsdestotrotz ist das, was Borgatz hier formuliert, ein Idealbild der Universität, nämlich ein Ort der Begegnung in dieser communitas und das Studieren als eine Lebensphase des Kollektiven, in dem man Selbstwirksamkeit entfaltet und zwar sowohl als Lehrender als auch als Studierende oder als Studierende. Und damit spricht er faktisch ähm, keine Geheimnisse aus. Ähm, interessant wird es im zweiten Teil nach diesen drei Punkten. Das lese ich kurz vor. Wir weisen auf die Gefahr hin dass durch die aktuelle Situation die herkömmlichen Präsenzformate an Wertschätzung und Unterstützung durch die Hochschulleitungen die Bildungsministerien und die Politik verlieren könnten, eine Unterstützung, die sie in der Zeit nach Corona dringend brauchen werden. Rufen Sie noch einmal bitte das Schema ähm, aus dem Frame Defending auf. Ich habe Ihnen hier rot markiert, was die Gefahr ist, also was, wer der Angreifer ist. Interessant ist, dass Burghardt in seinem Brief den Angreifer nicht benennt. Das nennt man der, oder so, so beschreibt man in der ähm, Linguistik das Mitgemeinte, also das Gemeinte eines Satzes, den er hier sagt, ist tatsächlich, er drückt eine Sorge aus, was passieren könnte. Mitgemeint ist allerdings, dass Unileitungen, also Hochschulleitungen, Bildungsministerien und Politik sowieso schon die ganze Zeit daran arbeiten, Präsenzformate zurückzudrängen. Denn. Ähm, Präsenzformate sind kostenintensiver als digitale Formate. Das ist der ähm, Kurzschluss, der hier ähm, vorgeführt wird, der mitnichten stimmt, aber ähm, der die Prämisse dieser Aussage ist. Ähm, weiter äh, im Text, eine Unterstützung, die Sie in der Zeit nach Corona noch dringend brauchen werden. Das heißt, die Präsenzformate sind das, was zu schützen gilt, das, was ähm, verteidigt werden muss. So sinnvoll und wichtig Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus sind, Corona sollte nicht zu einer nachgereichten Begründung für Entwicklungen in der Lehre werden, die vor Corona offen und kritisch diskutiert wurden. Diese kritischen Debatten dürfen nicht durch scheinbare Evidenzeffekte, wie sie die Pandemie bisweilen produziert, abgekürzt werden. Ähm, damit sind Merkmale gemeint, die der Angreifer an sich vereint. es sind nicht nur die Hochschulleitungen und die Bildungsministerien und die Politik, sondern es ist auch die Pandemie, die zu diesem Angreiferpool gehört, die nämlich aufgrund dieser produzierten scheinbaren Evidenzeffekte die Präsenzlehre zurückdrängt und gefährdet, die deshalb verteidigt werden muss. Und den letzten Satz will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Präsenzlehre als Grundlage eines universitären Lebens in all seinen Aspekten gilt es zu verteidigen. Damit ist die Klammer äh, zum, ähm, zur Überschrift dieses auf den Briefes geschlagen. Ja, Also es, es gilt X zu verteidigen. Und damit wird auch deutlich, das ganze, dass dieser, dieser Abruf des Frames Defending keinesfalls... Äh, nur zufällig passiert ist. Ja, also etwa aus Unkenntnis dessen, was dieser Satz oder diese Phrase ähm, aufruft. Hier geht es doch mal um das Opfer, also das heißt, das, was durch einen Angreifer attackiert wird, die Präsenzlehre als Grundlage eines universitären Lebens in allen seinen Aspekten und dann der Verteidigungsaspekt Defend, ähm, gilt es zu verteidigen. Das Ganze hat, wie man an der Wortfolge vorhin gesehen hat, unmittelbar einen kriegerischen Impetus, ähm, der durchaus ähm, nicht mit dem äh, wohlgesetzten Setting im Mittelteil dieses Briefes zusammengeht, in dem über die Universität als ob der Begegnung gesprochen wird und Studierende ist eine Lebensphase des Kollektiven, sondern hier wird ähm, eine Situation heraufbeschworen, in der es darum geht, ob das Digitale oder das Analoge ähm, obsiegt. Ähm, mit anderen Worten, dieser letzte Satz und dieser letzte Abschnitt ist, wenn man sich noch einmal die Kultur der Digitalität von Felix Stalder äh, in Erinnerung ruft, genau das Moment, an dem eine traditionelle Ordnung begreift, dass die Zeit dessen, wofür sie steht, sich nicht mehr aufrechterhalten lässt. Das heißt, die Transformationsprozesse in eine Kultur der Digitalität wird auch vor der Wissenschaftskultur der Digitalität nicht halt machen. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich solche Briefe ähm, und vor allen Dingen solche Positionierungen für brandgefährlich, ähm, denn sie verdecken, was eigentlich unser aller Anliegen ist, nämlich, dass wir universitäre Lehre in Präsenz mit digitalen Methoden besser machen wollen. Das heißt, ähm, und anders zunächst, und dass wir in diesem Lernprozess natürlich auch Fehler machen dürfen, denn dafür ist eine Universität auch da und das erwähnt Borghards nicht. Eine Universität ist nicht fertig, eine Universität und das universitäre Leben wird gemacht. Und zwar jeden Tag von allen Mitgliedern, die in der Kommunität und Communitas zusammenleben und zusammen forschen. Also Universität, das sind wir. Und es ist kein Ort, sondern es ist eine Gemeinschaft. Gut, gehen wir mal ähm, davon weg. Und ich habe mir dann noch etwas Zweites angeschaut. Das wollte ich, äh, hatte ich vorhin schon angeteasert, nämlich den Artikel und das Interview von Annalena Scholz in der Zeit. Ich dachte mir, ja, vielleicht hat es äh, Roland Burgers nicht so gemeint. Ja, also vielleicht ist äh, der offene Brief in einem Ductus verfasst, also in einem Stil, ähm, der möglicherweise äh, eine bestimmte, dem eine bestimmte Einschätzung de, des Diskurses zugrunde liegt, ähm, die vielleicht nicht mit seiner Diskursposition übereinstimmt. Und habe mir dann das äh, Interview nochmal angeschaut. Das zeige ich Ihnen jetzt aber auch nur im Auszug. Ähm, wie gesagt, Annalena Scholz stellt sehr kluge und äh, berechtigte Fragen ähm, in diesem knappen Interview, das ich Ihnen unbedingt zum Lesen empfehlen möchte. Und ich gehe das jetzt mal äh, in Reihe durch. Und hier auch mit der farbigen Kodierung, Defend, Attack und Victim. Um, Herr Bogart, Sie haben einen offenen Brief initiiert, in dem Sie die Präsenzlehre als zu verteidigendes an den Universitäten gegenüber der digitalen Lehre verteidigen. Also hier haben wir diese beiden Pole, um, die offensichtlich hier in, das, uh, uh, in den Defending Frame uh, passen. Und Annalena Scholz nimmt genau diesen Defending Frame auf und buchstabiert ihn hier aus. Um, hinweisen möchte ich Sie auf den Begriff der Intervention auch der Begriff der Intervention passt in diesen militärische, äh, militärischen Frame, der im Wesentlichen ähm, hier dem Ganzen zugrund liegt, metaphorisch. Und schauen wir uns mal seine ähm, Antwort an. Wir diskutieren gerade allerorten über eine Rückkehr zur Präsenzveranstaltung in Kitas, Schulen und Theatern. Über die Universitäten gibt es noch keine solche Diskussion. Hingewiesen seien Sie bereits auf das Wir, das er verwendet, und auf die sprachlichen Strukturen die er beschreibt und in denen er unper sehr unpersönlich bleibt ähm, und auch ohne direkte äh, Subjekte spricht. Also in der Konstruktionsgrammatik würde, würde ich zum Beispiel dann von non-agentiven Konstruktionen reden. Ich weise Sie darauf hin. Viele Lehrende sind erleichtert, wie gut das digitale Sommersemester läuft. Das stimmt sehr wohl. Es gab aber ein Bedürfnis auszusprechen. Es ist die aktuelle Pandemie, die uns drängt, digital zu lehren. Das heißt, wir haben hier einen Aggressor und das Drängen und das sein vor allen Dingen, passen schon wieder in das Bild dieses Defendings. Eigentlich wollen wir zurück in den Hörsaal, denn das ist das, was es zu schützen gilt, also das, was es zu verteidigen gilt, die Präsenzlehre. Jetzt Annalena Scholz, will das denn langfristig jemand verhindern? Das heißt, gibt es eine Entität, die permanent die Präsenzlehre Frage stellt? Jetzt Borgards, der Brief ist eine Vorsichtsmaßnahme. Das heißt wiederum ein Defending, also das heißt es ist präventiv. Denken Sie daran, der Friede muss bewaffnet sein. Also das heißt, um ähm, gegen einen Aggressor ähm, rechtzeitig reagieren zu können bedarf es Vorsichtsmaßnahmen und vor allen Dingen der weltweiten Aufrüstung. Das heißt, die weltweite Aufrüstung auch in den 80er, 90er Jahren wurde immer als Vorsichtsmaßnahme ähm, deklariert, da das Gegenüber aggressiver sei als man selbst. Jetzt, wir sorgen uns, also ebenfalls aus Ausdruck dieser Präventivmaßnahmen und in der Einschätzung einer globalen Situation, dass das Digitale künftig bevorzugt. Und jetzt wird die Frage von wem, sagt Bogartz nicht. Aber er stellt sich in ein kollektives Wir, das befürchtet, dass irgendwer, dessen Name nicht genannt sein darf, das Digitale künftig bevorzugen wird. Das ist eine non-agentive Konstruktion äh, mit Werden. Ähm, ich würde ähm, hier an der Stelle aber der Einfachheit halber und weil ich jetzt nicht in die Konstruktionsgrammatik eingeführt habe, hier mal von einem sogenannten Werden-Passiv sprechen, dessen äh, Bedeutung ist, dass es eine bestimmte Perspektivierungsleistung vornimmt, die am Argens einer Handlung vorbeiblickt, also einen Argens einer Handlung ausblendet. Ähm, für die Zeit nach der Corona-Pandemie brauchen wir starke Stimmen, also das heißt, das ist wieder dieses Wir, wir brauchen starke Stimmen, die sich für die Präsenzlehre einsetzen, also das ist wieder das ähm, äh, Victim, was hier aufgerufen wird aus dem Frame Defending. Und jetzt, sie ist ein Grundprinzip universitären Lebens. Ähm, Nochmal, also das Grundprinzip, also man kann sich über die Grundprinzipien von universitärem Leben streiten. Äh, zweifelsohne ist die Präsenzlehre und die Lehre in, in Gemeinschaft sehr, sehr wichtig. Ähm, aber sie als äh, hier zu deklarieren, als das gefährdete Grundprinzip einer gesamten Institution halte ich für nicht zielführend. Blicken wir noch weiter. Also. Wer stellt denn genau äh, in Abrede, dass die Präsenzlehre relevant wäre? Also Annalena Scholz lässt auch nicht locker, sondern sie fragt nach, wer dieser Aggressor sei, der die Präsenzlehre bedroht in ihrer Existenz. Es gibt Stimmen, ja, also wieder ähm, mit einem unpersönlichen Es, ja, also wird behauptet, äh, es gäbe Stimmen, die sagen, seht, seht ihr, das heißt, damit ist dieses kollektive Wir, der Defender angesprochen, wie gut digitale Lehre funktioniert, an der Präsenzlehre festzuhalten ist konservativ. Und damit wird klar an dieser Stelle, dass Bogarts ähm, den offenen Brief äh, zur Verteidigung der Präsenzlehre genauso gemeint hat, wie er ihn geschrieben hat, mit dem militärischen Framing des Präsen äh, Defendings. Ähm, und hier wird auch klar, was, ähm, was man in anderen Kontexten, als die Spaltung einer Kommunität Ko äh, bezeichnen könnte. Ja, es gibt ein Wir und es gibt ein Sie. Und Sie, das sind diejenigen, die die Präsenzlehre abwerten, die sagen, sie sei konservativ, ähm, und die vor allen Dingen ähm, diejenigen, die an der Präsenzlehre festhalten, die Defender, genauso attackieren wie die Präsenzlehre selbst. Jetzt wiederum der, um äh, der, der Umschwenk auf das Wir, also der Defender, Falls wir mit diesem Brief einen Konsens beschreiben, wäre das wunderbar. Dann wäre er hiermit deutlich artikuliert, das Schreiben richtet sich nicht gegen irgendwen. Ja? Sondern ist Ausdruck einer Selbstverständigung der akademischen Gemeinschaft. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob ich zu dieser akademischen Gemeinschaft gehöre, wenn ich sowas lese. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob ich bei ihr oder bei wir stehe. Und ich halte es für einen Ausdruck, um es neutral zu sagen, noch einmal, um zu illustrieren, wie die Prinzipien von Felix Stalters Kultur der Digitalität in einem Streit um den Status von Präsenzlehrer an der Universität, vermeintlichen Streit, den Streit gibt es nicht. Also deswegen, ja, da mit dem äh, Phantom, das angegriffen wird, Protest gegen ein Phantom, um, dass hier offensichtlich ähm, etwas passiert, dass eine Gruppe an Dozentinnen und Hochschullehrerinnen wähnt, dass äh, hier ihr altes System, also ihr bekanntes und etabliertes, traditionelles, geliebtes System ähm, abgeschafft werden soll durch einen nicht namentlich zu nennenden Aggressor. Ja, schauen wir mal noch weiter. Ähm, Kai Bremer hatte ich noch anzitiert. Ähm, das Ganze Umfeld, also die ganze Diskussion im Moment um dieses Thema herum ist relativ äh, speziell und man möchte meinen, dass, dem, äh, dass es an wilden Metaphern eigentlich ähm, äh, das genug ausgetauscht ist, aber deswegen habe ich das hier noch einmal rausgegriffen, warum die Präsenzlehre nicht verschwinden darf, als ob das überhaupt in Frage stünde, aber ähm, Sie sehen, er nimmt dieselbe Haltung ein, wie ähm, Roland Burgarts ähm, und hier geht es im Wesentlichen um eines, was man tatsächlich kritisch in einer umfassenden Arbeit sich genauer anschauen muss, den Vergleich der Vollverschleierung, ähm, gegen den sich Universitäten wenden, denn es muss so etwas wie eine öffentliche Kommunikation geben, eine offene Kommunikation ähm, und die digitale Kommunikation mit der digitalen Vollverschleierung verschließt, indem nämlich die ähm, Lehrende ähm, und Studierende, ähm, dass sich das Recht herausnehmen, in zum Beispiel Videokonferenzen kein Kamerabild zu übertragen. Und das Ganze schießt aus meiner Sicht über das Ziel hinaus, passt aber genau in die Argumentationslinie und die Diskursposition, die auch Bogarts einnimmt. Das heißt, das Ende der Universität, wie wir sie kennen. Ähm, ja, damit dabei will ich es mal belassen. Schauen Sie sich den Artikel selber an. Also das heißt, das sind ähm, viele Diskussionen und viele Stimmen, die ähm, sich hier in den sozialen Netzwerken zu diesem Thema austauschen. Es gibt auch einen Regen-Austausch außerhalb der sozialen Netzwerke, auf den ich jetzt allerdings nicht eingehen kann. Wenn Sie darüber diskutieren wollen oder hier Hinweise haben, würde ich mich freuen, wenn Sie das in den Kommentaren unter diesem Video hinterlassen. Nur so viel am ähm, Ausdruck dieses Widerstreits zwischen bestehenden Ordnungen und Auffassungen von Wissenschaftskultur in einer Kultur der Digitalität, die sich hier in dieser Diskussion gerade abzeichnen. Weder die eine noch die andere Seite ähm, ist eigentlich ähm, zu beglückwünschen für die Position, die sie gerade einnimmt. Denn, dann, denn dann, das, was passiert, ist notgedrungen Ausdruck dessen, dass es hier eine Ablösungserscheinung, eine Transformation gibt zu etwas Neuem, zu einer neuen Hochschullehre, die digital gestützt ist und die mit mitnichten die Präsenzlehre abschaffen will, sondern die Präsenzlehre gerade braucht. Ja, mit anderen Worten, ähm, die Zeichen stehen auf Sturm, ja, um die Anfangsmetapher zur Verteidigung der Präsenzlehre noch einmal äh, vorzuziehen. Ich möchte Ihnen hier noch einen Protagonisten um, äh, vorstellen, das ist Jürgen Handke, der seit Jahren äh, im virtuellen Camp Linguistic Camp äh, äh, Linguistics Campus äh, digital unterrichtet äh, und hier auf Twitter seinem äh, Unmut äh, deutlichen Ausdruck verleiht, der Brief strotzt vor Unkenntnis. Der, das größte, der größte Gewinn durch die digitale Lehre ist die neue Präsenzlehre, aber die Unterzeichner kennen die digitale Lehre überhaupt nicht. Leseempfehlung, dritte Auflage, gerade erschienen mit ca. 40 Seiten zur Präsenzphase und so weiter und so fort. Und ihm geht es darum, dass äh, man Blended Learning Formate einsetzt, um die Wissensvermittlung aus der Präsenzlehre herauszuziehen, also den, das typische Dozieren aus der Präsenzlehre herauszunehmen. Und mit Studierenden in der Präsenzphase in Kontakt zu kommen. Und glauben Sie mir, auch Jürgen Hanke wird es schwerfallen, dass er diese Präsenz im Seminarraum im Moment nicht hat. Ja? Und jeder von uns und jede von uns wünscht sich genau diesen Austausch vor Ort in unserer Kommunität zurück. Allerdings äh, muss das nicht zwingend heißen, dass die digitale Lehre die Präsenzlehre ähm, bedroht ja? und äh, ins Nichts treibt äh, und verschwinden lässt. Ja, das als Ausgangspunkt dafür, in welchem, welcher Situation wir uns gerade befinden, denn das, was ich Ihnen als die Prinzipien der Digitalität, Prinzipien und Charakteristika vorgestellt habe und die mit staller auf die Prinzipien der Referenzialität, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität gebracht worden sind, betreffen freilich auch die Wissenschaft. Sie sehen, heute an dem Beispiel habe ich Ihnen vorgeführt, wie die digitale Hochschullehre im Moment in einer plötzlichen ähm, Transformation äh, durch die Pandemiesituation steht. Und das Gleiche betrifft aber auch die digitale, also die Forschung äh, und die Wissenschaft, mit der wir arbeiten. Denn die Nutzung von digitalen Tools, die Nutzung von ähm, digital ausschließbaren Ressourcen ähm, und der Umgang vor allen Dingen mit solchen, und das hatte ich ja versucht vorzuführen, an einem kleinen Ausschnitt beim autonomen Fahren mit einem Blick auf einen telegram Korpus, das Sie nicht mehr händisch äh, annotieren können und vor allen Dingen auch nicht mehr erfassen können. Ähm, würde ich mich freuen, wenn wir über diese Prinzipien, das heißt die der Partizipation, der Transparenz, der Vernetztheit, der Sichtbarkeit, der Zielorientierung, der Zusammenarbeit, Freigebigkeit und Werteorientierung in den nächsten Wochen in dieser Vorlesung sprechen können, um zu zeigen, wie eine neue Form der Wissenschaft, also wie ein, eine neue kollaborative Form der Zusammenarbeit und des Austauschs über Gegenstände, die Entwicklung neuer Gegenstände, das Zurücknehmen der Ellenbogen, der Wille, gemeinsam etwas aufzubauen, so etwas wie eine neue Orientierung in einer Communitas wie der Universität hervorbringen kann. Ähm, das Ganze ist mit viel Arbeit verbunden und vor allen Dingen auch mit vielen Kompromissen und wir, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen über die Sommerpause ähm, die Gelegenheit haben werden, dass wir uns äh, in unseren Universitäten darüber austauschen, wo wir genau im nächsten Jahr uns mittelfristig und langfristig hinwollen, wenn wir über eine neue Form von universitärer Lehre sprechen. Ganz kurz, womit es in der Vorlesung weitergehen wird. Ich werde mich auseinandersetzen mit der Einführung von Fotosianidis, Hubertus Kohle und äh, Malte Malte muss das heißen, nicht Marte äh, Malte Rebein ähm, zu den Digital Humanities, um mit ihnen einen fundierten Einblick zu bekommen in das, was im Moment möglich ist. Ähm, werde mir aber auch anschauen, Germanistik Digital, ja, eine Publikation, die durch ein recht eigenwilliges Titelbild auffällt, nämlich so wie man sich üblicherweise die digitale Geisteswissenschaft vorstellt, also man sitzt vor einem Bücherregal an einem Monitor und liest dort ein Buch. Ähm, das Ganze ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ähm, dann würde ich mit Ihnen mir gern in linguistischem Kontext genauer ansehen, ähm, Henning Lobin, digital und vernetzt, das neue Bild der Sprache, in dem das Vernetztsein und die Digitalität selbst zum Modell wird, um Sprache zu beschreiben und ein, ähm, eine Publikation, ähm, Protesttwittern, eine medienlinguistische Untersuchung von Straßenprotesten. Ähm, darauf darf ich Sie schon jetzt äh, sehr gern ähm, hinweisen, besonders deshalb, weil diese Publikation als eine Open Access Publikation für Sie frei verfügbar ist und zugänglich ist. Und Sie können als angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon jetzt das Wissen in dieser Publikation teilen, sich damit auseinandersetzen, ähm, Ihre eigenen Arbeiten damit vernetzen und gemeinsam auf der Basis dieses Wissens neues Wissen Erarbeiten. Diese Prozesse beschreiben unter anderem auch Konstanze Marx und Georg Weiderer Internetlinguistik. Das Ganze, die Internetlinguistik, sei Ihnen hier nur empfohlen, wird uns im Wesentlichen aber nicht ähm, durch die Vorlesung begleiten, denn sie ist eher ein genereller Einblick in dieses neue Forschungsfeld. Und zum Abschluss ein Blick auf den größten Kampfplatz und deswegen noch einmal die Metapher vom Anfang zur Verteidigung der Präsenzlehre auf den größten Kampfplatz, auf den wir uns im Moment einstellen und einlassen müssen. Die sogenannte Openness oder Open Access Bewegung, die auch Open Educational Resources erfasst ähm, oder umfasst. Und hier geht es ganz pauschal um Fragen des Urheberrechts und der freien Nutzung von Wissen, das in unseren Universitäten erbracht wird. Und es würde mich sehr freuen, wenn man zum Beispiel mit Roland Borgartz oder mit Kai Bremer darüber in Kontakt treten könnte. Und vielleicht ergibt da sich das ja bisweilen wie sie denn zu Open Access und Open Educational Resources stehen. Das würde mich sehr interessieren. und Mit dieser Frage möchte ich die Vorlesung heute beenden. Ich hoffe, dass Sie nicht einen allzu schockierten Blick auf die Diskussionen und Debatten in der Wissenschaft äh, bekommen haben. Mir ging es aber darum, zu zeigen, mit welchen Bandagen im Moment ähm, diese beiden Kulturen und Phänomene gegeneinander ausgespielt werden sollen, als Diskurspositionen in einem Diskurs um die Qualität der Hochschullehre und wie gleichzeitig die Prinzipien der Kultur der Digitalität von Felix Stalter ein Katalysator ähm, darstellen für die Dynamik, die dieser Prozess jetzt in den letzten Wochen genommen hat. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf Ihre Fragen, freue mich auf die Diskussion jetzt mit Ihnen äh, im Chat und für alle, die vom Digitaltag zugeschaltet haben, Denen wünsche ich ein noch viel Freude und gute Unterhaltung und hoffentlich das ein oder andere anregende Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, die für den Digitaltag ein entsprechendes Angebot vorbereitet haben. Bis dahin und bis nächste Woche bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.